Kolleginnen und Kollegen, die Motion unserer Schwesterkommission verlangt vom Bundesrat, dass er gemäß Artikel 152 des Parlamentsgesetzes das Parlament in die internen Konsultationsverfahren zu Länderberichten von internationalen Organisationen Einbezieht. Natürlich hat dieses Ansinnen etwas für sich. Schließlich ist es Aufgabe des Parlaments, diese Arbeit der Exekutive kritisch zu begleiten und zu beurteilen. Das ist aber nur möglich, wenn die Transparenz größtmöglich gegeben ist. Natürlich unter Wahrung der nötigen Vertraulichkeit, ohne die eine Arbeit nicht möglich ist. Dennoch geht für unsere Kommission die Motion des Nationalrates zu weit, wir teilen einstimmig die Sichtweise des Bundesrates, wonach die bestehenden Informations- und Konsultationsverfahren im Prinzip ausreichen. Vor allem, und das scheint mir sehr wichtig, gewährleisten diese Verfahren eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Legislative, Exekutive und der Verwaltung. Die Kommission ist auch einstimmig der Ansicht, dass ein Einbezug in das Konsultati Konsultationsverfahren zu Länderberichten von internationalen Organisationen, von einem Milizparlament schlicht nicht zu leisten ist. Der Arbeitsaufwand wäre zu groß, als dass wirklich seriöse Resultate erwartet werden können. Die Kommission ist auch der Ansicht, dass die Liste über die aktuellen und zu erwartenden außenpolitischen Aktivitäten, die der Bundesjahr vierteljährlich erstellt, ein sehr gutes Instrument darstellt, dass das Parlament seine Mitwirkungsrechte entsprechend wahrnehmen kann. Wie eingangs erwähnt, stellt unsere Kommission aber auch fest, dass die Mitwirkung der Außenpolitischen Kommission im Bereich der Außenpolitik eine große Herausforderung darstellt, eine Herausforderung, die im Zuge der Globalisierung nicht kleiner wird, im Gegenteil. Die Ansprüche werden noch zunehmen. Angesichts dieser Einschätzung hat unsere Kommission auch entschieden, an einer ihrer nächsten Sitzungen einen Entwurf für ein Postulat auszuarbeiten, mit dem der Bundesrat beauftragt wird, in einem Bericht zu dieser Thematik auszuarbeiten. Dieser Bericht soll sozusagen eine Auslegeordnung sein, auf der wir dann vertieft beurteilen können, wo allenfalls das Parlament stärker in außenpolitische Fragen mitwirken könnte und sollte. Vor diesem Hintergrund dieser Überlegungen lädt unsere Kommission die Motion einstimmig ab. Danke, Müller, für Ihre Berichterstattung.